Nun, wo finden wir diese Zitracke? In welchem Teil des Hafens? Äh, Norden von hier. Ähm, ah. Charm in Nufarim. Das Ach. ist äh, Seerosenbucht. Ah. Gut. Ähm, äh, der Preistempel, die habe ich schon gesehen, keine Ahnung. weiß ich den ich Hafen gesehen? Den Preistempel? Mm, ja, doch. Den hattest du hinter dem Minarett von dem Rashtula-Tempel gesehen. Die Zidrake ist also dort, ich sag mal Richtung Norden so etwa. Ja, ja. Du gut zugehört. Ja, vielen Dank. Ich bin ein guter Zuhörer und ein noch besserer Redner. Äh, Freunde, diese Zidrake mit Herrn Dalife ist, ist dort in diese Richtung etwa. M müssen wir denn jetzt noch zum Bryos stempel weil du hast gesagt, so gehört das. Natürlich. Aber zuerst gilt es unsere unsere Aufgabe zu erledigen, diesen Herrn Jalif zu finden. Aber dachte er in einem Hotel oder ich eine Zitrake ein Hotel. Nun, eine Zitadelle. wo ihm erklärt wurde, ist ein Schiff. Es ist ein eine Zitadelle. es ist ein drei bis fünf Master. Sie sollte sich aus den eher kleinen Schiffen im Hafen deutlich abheben. Wenn sie hier für Anker liegt, sollten wir sie finden. Also ein großes Schiff für Kämpfen. Gut, das würde ich dabei haben. Okay, ich suche nach einem großen Schiff für Kämpfen. Ich würde hm. einfach mal aus dem Tempel herausschreiten und nach dem größten Schiff Ausschau halten, das ich sehe. Ja. Das ist wohl auch gar nicht so schwer, der Hinweis war relativ gut, gerade wenn Greldig weiß, dass eine Zedracke dann ja, drei bis fünf mastig ist. Du kannst eine erkennen, die zwischen den anderen äh, Schiffen dort liegt, die sieht nicht so aus, als ob man die noch benutzen könnte, also abgewrackt würde jetzt der, der Fachmann sagen. Die Tuche, die Leinentuche sind wohl nicht nur nach oben gezogen, sondern komplett entfernt und auch obwohl der ein oder andere Mast fehlt, aber das ist ein relativ großes, bauchiges Schiff. Anders bauch ich als eure Kogge. Ähm, eher kastenförmig, wie so ein, so ein großer Kasten im Wasser. Also das sieht so ein bisschen so aus, wie was du gesagt hast. Aber das hat gar nicht so viele Meister, wie du gesagt hast. So richtig seetüchtig wirkt das nicht mehr. Vielleicht hat er seine Taverne dort drin eingerichtet. So richtet man doch keine Taverne ein auf einem Schiff. Wie kommt denn sowas? Also wirklich, Sitten im Süden sind wirklich verroht. Das Warum? kommt darauf an, welche Kundschaft er anziehen will. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Seemann sich darin durchaus heimisch fühlt. Nun, äh, Tavernen gehören an Land und nicht auf ein Schiff. Ach, er auf Schiffen trinken hat schon seine Vorteile, wie wir die letzten Tage herausfinden durften. Nun, wie es auch sei, wollen wir einmal sehen, ob wir diesen Herrn Jelly finden. Ja, also ich habe jetzt ja schon das Boot gefunden. Jetzt muss einer von euch mit ihm reden. Habt ihr schon einen Teil geleistet? Das ich kriegen wir hin. Er hat, äh, es hieß, er hat ein Holzbein. Allzu viele Holzbeinträger sollte es selbst unter Seeleuten nicht geben. Ja, je näher ihr dem äh, Schiff der Zitracke kommt, äh, desto vor allem grellig wird es feststellen. Äh, nicht nur ist das Schiff abgewrackt, sondern... Sieht generell nicht gut erhalten aus und sollte da jemand ein Hotel oder eine Unterbringung reingebaut haben, dann wird die qualitativ wohl auch nicht so hochwertig sein. Und äh, wenn ihr euch dann der äh, ja, dem, dem Schiff äh, von der Seite nähert, wo man es dann betreten kann, könnt ihr sehen, wie dort äh, auch ja, Rauschmeißer stehen oder Leibwächter, ein großer, stämmiger Tulu, der dann mit seinen gewaltigen Muskeln äh, verschränkt, äh, sich wohl mit einem kleinen Straßenjungen unterhält und euch dann anstiert mit seinen mit seinen tief liegenden Augen, ähm, vor allem dann auch Praiodum mustert. Äh, guten, guten Preis wünsche ich euch. Ja, guten Preis hast ihr auch. Äh, nun, äh, der Besitzer der Taverne, äh, könnten wir ihn sprechen? Ihr wollt mit Ahmed sprechen? In der Tat, das wollten wir. Habt ihr Geld? Natürlich haben wir Geld. Zeig mal. Ist das, ist das wirklich notwendig, hier, hier in dieser Gegend äh, das Geld öffentlich zu zeigen? Hey, keine Sorge, ja. ich passe auf dich auf. Wir tragen Eisen, ja, da ist ein Gold gekleidet, wir haben gute Waffen dabei. Meinst du, wir haben kein Geld dabei? Hm. Na gut, dann Elkarim, geh mal aus dem Weg. Ja, er ja, selbst bewegt sich keinen Millimeter und äh, wenn ihr dann so ein bisschen an ihm vorbeigehen wollt, dann streift er euch auch so ein bisschen mit seiner Schulter. Aua! Aua! Der Mann hat mich fast geschubst, ich bin fast ins Wasser gefallen. Also, Grelt greift oder? schnell nach Rogel, hält ihn auf den Steg und rempelt angemessen zurück. Ja, ein höfliches Zurückrempeln. Ja, ja ich, ich halte da auch nicht gegen. Also Sitten sind das hier wirklich ja gut, dass ich Stunden geübt habe, sonst, ja, sonst wäre ich ja ganz, ganz untergegangen. Also gut, dass du mich festgehalten hast, sonst wäre ich ins Wasser gefangen. Also, also, Seemänner sind raues Klientel, Breiador. Ja, ich fürchte auch. Nun, mal schauen. schon rohgetrödelt, trödelt nicht rum. ich bin falsch ins Wasser gefahren. Ja, Alter, ja, ja. Wenn, du, wenn du durch die Gänge äh, wohl suchend herumblickst, ähm, kannst du tatsächlich einen Smooth hier finden. Äh, der hat wohl eine Hakenhand und nur noch ein Auge. Bist du ja wohl der Meinung, dass er sich wohl vielleicht gekratzt hat mit dieser Hakenhand? Äh, du siehst ja wohl auch, wie an seinem Gürtel verschiedene Aufsätze für diese Hakenhand baumeln. Trägt er wohl so, irgendwie so einen großen, schweren Sack mit Kartoffeln. Äh, stellt er da dann demonstrativ vor dir ab im Gang und äh, blickt dich dann an. Und wollt ihr? Ja also, ja, also, wir suchen, wir suchen jemanden, dem gehört Drachen, diesem Komm, Schiff. Ihr wollt zu ja. so Holzbein, Achmed? Korrekt. Ja, der ist, äh, der zweite Gang rechts und schiebt da mit seinem Stiefel so ein bisschen die Kartoffeln aus dem Weg und äh, ja, bewegt sich ein bisschen, sodass man sich wieder einmal an ihm vorbeischieben, quetschen müsste. Ähm, er rempelt zwar nicht, aber er stinkt ekelhaft. So vor allem nach Zwiebeln und ich, Knoblauch. Ich würde mich ganz doll an die Wand drücken und sagen, oh, das ist eine schöne Kartoffeln. bin gut aus. Greldi rempelt sich auch an diesem äh, Menschen wieder durchaus raubbeinig vorbei und äh, Geht selbstsicher durch den engen Gang. Nun zu, ist der, es, zu der gewiesenen Tür. Nun es ist es notwendig, die Kartoffel hier im Gang zu schälen. Solltet ihr nicht dies in der Küche äh, erledigen? Nein, war ich gerade oh. unterwegs. Ich habe dir gerade geholt. Nun dann, sammelt eure Kartoffeln auf und geht eures Weges. Hey, Frei oder das ist nicht unser Bier. Soll doch gehen. Er hält ihr seine Hakenhand hin, als würde er dir die Hand geben wollen. Äh, nun, ich verzichte äh, gerne. Ihr solltet euch etwas, etwas waschen. Das würde vielleicht den Geschmack das Essen verbessern. Du hast ja noch gar nicht probiert. Ich hatte auch nicht vor, hier etwas zu versieren, geschweige denn zu trinken. Aber das sei das ich dahingestellt. Ich mache dir trotzdem Tee. Das könnt ihr gern tun. Ja, Dort damit, lang, sagt er dir. <lacht> Sag ja, damit kannst du dann sehen, folgst dann so Haldern Rogel, der schon abgebogen ist, und äh, er selber wird dann äh, hier hinterher blicken und verschwindet selbst so ein bisschen in der Küche oder in der Kompüse diese abgefrackten Zetrake. Ja, wenn ihr dann ankommt, seht ihr wie in es ist ja so, so ein Lagerraum, der umfunktioniert worden ist. Es hängt zwar noch ein paar Tuche und Stoffe und man, man versucht da so ein bisschen auf tulaminischen ähm, Etablissement zu machen, aber das ist schon lange her. Die Citraka heißt wie gesagt Charm en Nufarim, Thulamidisch für Seerosenbucht. Das hat mit Seerosen überhaupt nichts zu tun und die Qualität ist tatsächlich genauso dürftig, wie es von außen aussieht. Der Holzbein Ahmed ist die einzige Person im Raum zu erkennen an seinem Holzbein und er selbst sitzt, wie es am Thulamiden gebührt, auf einem großen Sitzsack vor sich ein kleiner Tisch mit einem Tee darauf. Und er breitet dann ausladend die, die Arme auseinander. Aleikum, aleikum salam aleikum, aleikum salam. Marhaban, Effendi, setzt euch! Kundschaft! Setzt euch, setzt euch! Ich blicke mal zweifelnd auf diesen Sitzsack, ob sich da nicht andere Sachen drin verstecken und würde mich dann, wenn er angemessen ist, mich hinsetzen. Ja, also keine Ratte, die sich da drin befindet. Äh, das ist so, ja, also Reis wird hier angebaut. Das wird wohl ein Reissack sein. Und wenn du dich drauf setzt, äh, sticht auch nichts nach dir oder so. Gut, so, ich vermute, die als sauber sein, aber nichtsdestotrotz äh, würde ich mich trotzdem hinsetzen. Erwähnen dies. Ihr wollt machen mit mir Geschäfte, ja? Wir haben ein Anliegen an euch, genau. Ihr seid nicht von hier. Das höre ich an eurer Stimme und ich kenne alle in, das, in dieser Stadt. Es sind nicht viele Menschen, aber ich kenne alle. Ihr seid gerade gekommen, ja? In der Tat. Wir fehlen dies. Trinken wir einen Tee. Ihr seid zu mir gekommen. Ihr wollt etwas von mir. Wir müssen, wir müssen trinken, ja? Wir begrüßen uns. Tee. Luca! Luca! Luca bringt Tee. Tee für die Gäste. grell dich wartet, bis der Tee serviert ist, dann greift er in seine Jute-Tasche und holt eine große Kürbisflasche heraus und äh, versetzt den Tee von Ronga und sich selbst mit einem gehörigen Schuss Bremerfeuer. Guter Mann. Ja, äh, kannst dann auch sehen, wie äh, der Holzmann Ahmed wohl auch so die ganze Zeit lächelt und nickt und äh, ja, guten also das, das kümmert ihn wohl auch nicht, wenn du jetzt den Tee selbst würdest. Er selber wird sich eine ganze Menge an Zucker in den Tee reintun, sodass er dann, äh, ja, also drei, vier, fünf, sechs, nach dem siebten Löffel äh, Zucker hört er dann auf, äh, sich den Tee zu süßen und, ähm, ja, prostet euch dann zu. Schön habt ihr hier. es hier, ist fast, als würden einem die Bretter nie auf den Kopf fallen. Also, Achmed, wir haben gehört, du sollst mit Piraten verkehren. Mit äh, einem bestimmten, sogar äh, El Haki war sein Name, nicht wahr? Wir fehlen dies, wir fehlen dies. Ihr fällt gleich mit der Tür ins Haus. Wir wollen uns erst kennenlernen. Ja, wir sitzen doch hier, wir haben was zu trinken. Warum sollten wir das weiter aufschieben? Warum seid ihr zu mir gekommen? Von, von lang weit her gereist. Ihr seid ihr seid keine Tulamiden, ja? Ihr kommt von weit her, ihr wollt mit mir reden. Ihr geht nicht vorher in die Tempel, ihr achtet nicht eure Götter, ihr kommt direkt zu mir in mein Haus und fallt mit euren Dingen direkt bei mir rein. Ja, das ist unhöflich. Nun, dies war nicht ganz korrekt. Wir hatten zuerst den Effert-Tempel aufgesucht. Er ist in einem erbärmlichen Zustand, aber du bist keine Ferdi. Er äh, kennt keine Ferdi. Das ist richtig. Aber die Eile denkt Trink deinen Tee, mein Freund. Effendi, trink deinen Tee, wir wollen uns kennenlernen. Woher kommt ihr? Äh, äh, aus Chianka, Einer wunderschönen Stadt aus dem Norden. Aranien, kennt ihr das? Äh, ja, ich kenne, ich kenne. Gut, gut, gut. Ja, ja ich, Wir sind ganz neu Stadt. Uns ist aufgefallen, die Stimmung ist etwas gedrückt. Bro, also, du ich, hast du deinen Tee getrunken? Natürlich. Ich Alter, hab dann genippt irgendwie. Alter, hast du deinen Tee getrunken? Ja, also wenn ein Pajudo seinen Tee trinkt, dann muss ich meinen Tee auch trinken. So gehört sich das. Okay. Ihr äh, seid der Meinung, der ist äh, so, so ein schwarzer Tee. Ähm, ja, je nachdem, wie süß er ist oder wie süß ihr ihn selbst gemischt habt, beziehungsweise äh, wie viel Alkohol ihr euch reingetan habt, schmeckt ihn nichts, außer süßen Tee. Würfel mal eine ja. Zechenprobe. Ähm, um, als äh, soll ich vielleicht mal auf Gefahreninstinkt würfeln? Das kannst du gerne machen. Zechenprobe ist erschwert um 10. Für alle oder für alle die trinken und ronga darf bevor er ja, also alkohol ist natürlich schon drin aber du hast so ein bisschen <lacht> ja mein gefahren Gefahreninstinkt, ja. Gefahreninstinkt triggert also grellig schafft die probe schwert um 10. Haldern schafft es nicht mal schafft es nicht natürlich nicht und äh, Ronga, du. Ähm, deine Lippen kräuseln sich so ein bisschen. Ähm, es ist so, als, als würden sich deine Lippen weg von dieser Teetasse äh, wegziehen. Und äh, dann, dann sticht es so ein bisschen im Nacken. Ja, äh, kurzes Zittern geht durch die Hand und äh, ganz ungeschickt äh, fällt die äh, Tasse aus der Hand. Oh, verdammte Scheiße, aber. Wir die. Evendi, wir, wir wollen uns kennenlernen, wir wollen Tee trinken und ihr, ihr beleidigt mich. Ich, was, das kann auch mal passieren, das war ein Unfall. Uh, okay, nicht so, nicht so schlimm, aber ich bin aber armer Mann. Lukan, Lukan, bring neue Tee, bring Ach, neue Tee, Evendi hat Tasse fallen lassen. Gar kein Problem, ich kann mich mit diesem Scheißzeug sowieso nicht anfreunden. Ronga holt seinen Flachmann heraus und ich trinke einfach von aus dem hier. Du kannst sehen, wie der mit der Hakenhand, der wohl auch gerade wieder eine neue Tasse mit Tee in der Hand hält und wieder reinschaut. Stopp. Mein Freund, du redest davon, dass wir uns kennenlernen sollen. Was ist das für Gebräu? Also für dich schmeckt es nur nach Tee. Du bist ein bisschen müde, hast du das Gefühl? Also, Tee sollte dich eigentlich wach machen, gerade wenn er so schön heiß durchzieht und schwarz ist. Aber er. Also, dein, deine Lippen sind so ein bisschen taub, würdest du meinen, und du bist ein bisschen. Ach, ja. Ruhiger. Greldig tritt auf äh, Achmed zu. Was war in diesem Tee, mein Freund? Effendi, wir wollen uns kennenlernen. Ihr kommt hierher, ihr sagt, ich habe etwas mit Piraten zu tun, das ist unhöflich. Halt ich mal die Fresse. ich habe nicht noch einmal, dass wir uns kennenlernen wollen, dann wirst du mich gleich kennenlernen. Ich habe nichts mit Piraten am Hut. Ich bin guter Be Mann. Beantwortet seine Frage. Was war am Tee? Ich schaue mir mal genauer die Gesichter von Priodor und Haldan an. Ja, äh, Haldan äh, ist also Prayodur ist mit seinem Kopf auf die Brust genickt. Und von Haldan, der ist so ein bisschen nach hinten gefallen und da kannst du so ein lautes, warum auch immer, der Junge ist dünn, der ist richtig dünn, aber so ein richtig kehliges Schnarchen, was von Haldan kommt. Oh verdammte. Ja, wir sind äh, zu äh, zwei von denen sind so Raum, der mit der Hakenhand und... Genau, und Achmed, Holzbein Achmed. Greldig legt Holzbein Ahmed die linke Hand auf die Schulter. Freund, bisher wollen wir dir nichts Böses. Aber uns etwas in den Tee zu mischen, macht mich wütend. Ich habe nichts gegen Piraten. Mit manchen kann man ganz vernünftig reden. Ich habe nichts gegen Leute, die Piraten kennen. Wir wollen einfach nur eine Information von dir haben. Und wir wollen das auf freundliche Weise erledigen. Alles andere wird unschön. Erfähne Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich muss, ich muss vorsichtig sein. Ich bin vorsichtiger Mann. Ich mache das schon seit 30 Jahren, ja? Ich mache das seit 30 Jahren und ich wurde nicht erwischt. Ich, ich, wurde nicht von, ich wurde nicht getötet. Deswegen wollen wir mit dir reden. Ich bin du vorsichtiger Mann. Ich vertraue Fremden nicht. Ihr seid alle gleich. Du bist ein kluger Mann. Vorhin war die Situation noch der Gestalt, dass sich diese Klugheit vielleicht ausgezahlt hat. Jetzt allerdings könntest du in Erwägung ziehen, uns etwas mehr entgegenzukommen. Schließlich hat der kleine Tee-Trick nicht funktioniert. Ja, er schaut so ein bisschen äh, hilflos zu seinem Koch, ähm, überlegt jetzt gerade, was er tut. Würfel mal eine Überredprobe einschüchtern. Und ich erleichtere sie dir um die Hälfte der Punkte von Ronga. Ich habe nur direkt das Überreden. Keine ja, das kein Spezialisierung Problem. Einschüchtern. Ronga darf auch Einschüchtern würfeln. Die Hälfte der Punkte bekommst du oben drauf. Das sind schon mal 10 Punkte. <lacht> neun. Ich geb, du gibst <lacht> einen Negativen in den Pool. sind 9, das reicht. Lukan, ähm, Lucan, Luca, hol Wasser. Für unsere Freunde. Hol Wasser. Einen Scheiß tut er, als ob er den Raum verlässt. Hältst du uns für blöd, oder was? Zum Aufwecken der anderen. Effendi, die, wir sind Freunde. Ach, sind wir das? Sagt derjenige, der uns gerade vergiftet hat. Vergiften wollte. Ronga, ähm, lass uns ein klein wenig Vertrauen investieren. Ach, Wenn sein Geselle Unsinn treibt, würde es Ahmed sicherlich nicht gut ergehen. Ach. Zumindest nimmt mir das heraus. Wenn du Wasser holen willst, dann komme ich mit. Ja, du kannst dich dann anschließen. Greldick bleibt mit seiner Hand an der Schulter von Ahmed äh, zurück. Und äh, ja, tatsächlich, Lukan äh, Jamil Aysula. Wird nach draußen gehen, ähm, nur auch diesem, diesem Rauschmeister Utulu einmal kurz zunicken, ohne was zu sagen, ähm, fischt dann mit seinem großen Eimer nach ein bisschen Wasser, zieht das wieder nach oben, äh, also direkt aus dem ja, Fluss bzw. Meer, dem Handelshafen und äh, kommt dann wieder mit dem großen Eimer voll Wasser nach drin. Ja, wenn er die Kajüte wieder betritt, warte ich noch einige Augenblicke draußen und schaue, dann äh, gehe er nochmal zurück und schaue, ob der Otulu noch da ist oder ob der sich jetzt in Gang gesetzt hat, nachdem er ihm zugenickt wurde. Nee, der steht weiter da und unterhält sich wohl mit diesem Straßenjungen. Ja, ich, ich bleibe noch einige Augenblicke da, um zu schauen, ob der Straßenjunge geht und sollte das... Äh, soll Sollte... Da nichts passieren, mache ich mich danach wieder auf den Weg rein. Ja, du kannst, kannst dann gerade sehen, wenn du reinkommst, wie dieser riesige äh, Wassereimer wohl mit äh, zu viel Belustigung über äh, vor allem Pryodur und äh, den Rest der dann halt dann ins Gesicht gespritzt wird, sodass dass tatsächlich komplett nass ist. Bin ich wach? Du wirst wach und äh, halt dann, dann auch prustend, äh, ekelhaft, äh, salziges was, Wasser. Was dreistet ihr euch, mich äh, zu bespritzen mit Wasser? Wir die. ihr seid eingeschlafen. Wir haben euch nur geweckt. Wir wollten, wir wollten uns unterhalten was? wie Freunde, ja? Und ihr seid eingeschlafen. Ihr ja, habt mich beleidigt. Warum, warum bin ich eingeschlafen? Prior, wir hatten ein kleines medizinisches Missverständnis bei der Verköstigung des Tees. Was soll was das heißen, medizinisches Missverständnis? Die Wichser wollten uns vergiften. Und wir haben euch beide vergiftet. Das ist aber nicht nett. Nein, wir sind Freunde. Ihr seid nicht nett. Wir haben... Ihr ja, dreist euch ein Geweihten des Herrn zu vergiften? Ich bin ein vorsichtiger Mann. Ich muss aufpassen. Ich werde hier für alles getötet. D dafür werde ich euch verantworten. Aber nicht vor Dolguruk. Nein, vor der Kirche natürlich. Was meint ihr denn jetzt mit getötet? Dolguruk, äh. Er äh, böser Sultan. Das kommt aus eurem Munde. Ein Giftmörder. Er zog so ein bisschen lächelnd mit den Schultern. Ich, ich habe euch haben. nicht getötet. Ihr seid Freunde. Wir müssen lernen, uns zu vertrauen, ja? Ach, mit mein Freund. Wir können das jetzt auf zwei Weisen regeln. Entweder wir bleiben Freunde oder wir verlassen dieses Drecksschiff und erzählen überall rum, wie hilfreich du für uns warst und dass wir nie erwartet hätten, in diesem Hafen so viel Informationen von einem so hilfreichen Menschen wie dir zu erhalten. Ich sage euch doch alles. Ihr müsst doch nur fragen. Hey, Harki war hier. Er war hier. Er hat... Äh Per Pergament überbracht. ja, ich habe es hier gelassen äh, und dann kam sein Sohn, er hat das mitgenommen, ich habe nichts mehr, aber ich, ich mache keine Geschäfte mit LHK, er war hier, kurz, er ist, er ist äh, bekannter Kapitän, er hat äh, verkauft äh, den, den Paligan, hier, ihr kennt ihn, diesen Grand, diesen Sohn, er hat ihn verkauft, hier in äh, Talusa, damals habe ich angefangen hier. Nun, dieser Sohn von diesem EHK, wo finden wir den? Äh. Ich, äh. Ähm, er ist im, im Loch. Ich glaube, er ist im hat, Loch. Was, was heißt das Loch? Eine Taverne? Äh, nein, nein. Ähm, Loch im Boden. Äh, vor Sultanspalast. Eine Grube. Eingekerkert. Ach, was für eine Scheiße. Ihr solltet nicht mal fluchen. Kann mir jemand das jetzt mit dem Loch erklären? Äh, Loch im Boden. Loch im Boden, mit Gitter drüber. Und, und, und, und da warten, warten Leute auf Hinrichtung. Eine Grube, wo man wilde Tiere einsperrt. Das ist aber nicht nett. Aber wir brauchen was? doch den jetzt, oder nicht? Hast du, bisher ja schon irgendwas Nettes in dieser Stadt drin. Ja, wir mit irgendwie mit dem unterhalten. Aber ich gehe mal davon aus, die Gruben werden bewacht. Hey, nun, wir können sicherlich nicht in ein Gefängnis einbrechen. das gehört sich nicht. Nee, wie es sich anhört, müssen wir ihn ja auch da rausholen. Ach, äh. mit meinem Freund. Hast du die Pergamente gelesen? Ähm. Ich äh, habe es versucht, ich kann aber nicht lesen. Ich habe gesehen vorne drauf war schauriges Bild von äh, Krakenungetüm. Ah, ich habe gelesen aber kein Tulamidia. Media